Ja, so. Und dann fangen die, fangen die an zu rennen. Wie Sau. So, es ist ja quasi fast ein Kurzschluss. Ne? Aber äh, es geht auch mit relativ kleinen Strömen. Aha. Also das ist jetzt äh, nicht... Die werden sonst werden sie zu heiß. Ne? So. Und ähm, äh, das war der erste Effekt. Und wo ich das gesehen hatte... Weil das ist ja der Effekt eines den sie ins Unterhaus gesperrt haben. Ne? Den haben sie seit gestern erzählt. Ah. Hab. Den haben sie in Jahren ins Unterhaus äh, gesperrt. Und darauf basieren ja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 das ist, der Effekt ist einfach, ne? du, legst zwei, du hast eine Eisenbahnschiene, das ist auch schon gemacht worden, also eine Eisenbahnschiene, legst eine Achse drauf und gibst rechts und links auf die Schiene Strom. Weiß, auf einmal wie? rollt die Achse los. Und niemand weiß warum. Die Achse rollt los. Ist so haben die Züge eingetrieben. So, ne, nee, nee nee da ist ah, kein Motor dran. Ist ja, da ist kein ist Motor dran, die Achse rollt ist los. So ja, aber die, die, die, die Modelleisenbahn?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 Das ist ja das. Und auch, es ist völlig also egal. Ein, einmal Energiepotenzial reinstecken, so. Nee, nee. nee die, Drehricht die, die Drehrichtung ist auch oh, nicht Dreh vorgegeben. Ja, das ja, ist die Drehrichtung Dreh ist vorgegeben, wohin du es anschiebst. Ja, das ist mein ich. Meine ja, ich muss einmal kurz hm. wenigstens sagen, genau, ich muss dir die so. Information geben. Und, in die und, und es geht auch mit Wechselstrom. Sogar noch besser. Und weiß auch genau warum. Und, äh, es bleibt, die, die Eigenschaften bleiben auch dieselben. so. Ja, und Da habe ich das Ding einfach mal verbessert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 Können wir auch nehmen. Und ein paar Kabel? Hast du ein paar Kabel? Ja, Kabel kann Also ist, wir brauchen starke, stärkere, ne? Die dünnen, die... Ja, das ist ja hier drüber Ja, aber das wäre gut, sehr gut. Ist das Messing? Das wäre sehr gut. Ach, du gehst schon da innen? Das lang oder? Das langt, können wir zerschneiden, können wir das. Und abisolieren. Und das hat mich nicht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 Drei solche Dinger übereinander, hm. ne? ja, Se, mit Gehen mit wir mal zur und, und, und, äh, äh, äh, äh, äh, und wieder zwei solche und Strom drauf drehen lassen und mal und wiegen dabei. Ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn da der Kapitation äh, äh, irgendwas passiert. Und sich so ein Quantenvortex öffnet, weißt du? Oh. Hm. Nee. Nee, Nee. Mhm. Nee, nee. Es muss halt An die, die, diese Anordnung sein. Äh, Messing, Alu. Dass das, das, das, das, das, ähm, das ist an de, dieser Peripherie immer sind diese zwei Schienen, die du haben musst. Diese zwei Schienen, dann funktioniert das erst Also ist egal, was du für den Stab hier nimmst. Das ist nur die Stromzuführung, nicht, weil er gepasst hat. Das, ist einfach, das, mhm. so, das kann auch Eisen sein. Ja, und so. das, das ist halt klar. einfach ein Messingrohr, das mhm. leitet den Strom. Ja, gut. Deswegen zum Verständnis gebraucht. So, die wollte eigentlich einen ordentlichen Kurzschlussschrauben schieben. Ja, es geht halt, es ist halt schon, Du kannst es auch nicht lange laufen lassen, wird warm, ne? Aber hier geht es ja einfach mal um das Verständnis, dass es da noch was anderes gibt. Das dürfte ja so nicht sein. So. Na Naja, jetzt pass mal auf. Jetzt äh, dreht mal einer das Ding in irgendeine Richtung. Mach mal. Warte, warte, warte. Ist der ja das ist noch nicht viel <lacht> die, hat, die hat auch nicht mehr viel Power wenn man eine neue nimmt dreht der bei er bei 50.000 50. Umdrehungen oder so eine Autobatterie Das habe ich schon gemacht kannst nicht lange machen also der, der dreht immer höher der, der, der würde nicht aufhören mit drehen normalerweise der wird dann halt warm und so. Verbrauchrechnung? ja das ist viel das ist ja Kurzschluss fast ja, man muss es halt anders das ist müsste man es dann anders konzipieren man kann, muss erst mal jemand andrehen erst in eine Richtung vorgeben egal wie Ich ja, also, also, ich. mach jetzt mal. Ohne Andrehen. Dann kann man es ja zeigen, dass es dann nicht. Achso. Ach so, mach jetzt mal einfach dran. Achso. Das ist nicht von selber ein. Der eingebaut. geht nicht. Der braucht diesen. diesen, diesen diese der braucht diese Mathe. braucht Eine Richtung vorgegeben. Egal welche. In mhm. So. Und das geht auch mit Wechselstrom. Und deswegen habe ich das gleich mal vorbereitet. <lacht> <lacht> dass das mal jemand sieht. Weil das nämlich. Das ist. Da kann mal jemand wirklich sein Hummel anstrengen, was hier los ist. Das muss ich wirklich sagen. Sind genug Ach so, ja. Bevor hier irgendjemand was sagt, ne? Ja, ganz klar. Ist doch nichts geklebt oder etc. Und außerdem kann, kann ja. er jeder zu Ja, den auch Strom ja. reinstecken. Das ist ein 6 Volt drauf, wo ich ne? ja. 6 Volt. Mhm. Schön kann. Das geht, Also Es geht auch mit 6 Volt recht gut. Ne? Es geht auch mit, das geht sogar noch, wenn der Strom ordentlich ist mit 3 Volt, geht das auch. Hello? Hello? Äh, nee, nee, aber du brauchst halt einen hohen Strom, einen sehr hohen Strom, ne? Alone. Das Zusammen. Immer Strom ich haben. bin auch der Meinung, ich bin auch der Meinung, dass man, äh, wenn man die Kugeln zum Beispiel aus Kupfer machen würde, äh, wo du dann gar keinen Innenwiderstand mehr hast, mm. das ist so gut wie, ne? Dann schiebst du das Ding mit den halben. Ampere, ja. äh, mit einem halben Volt und, und was, weiß, und so und was weiß ich, aber äh, 50 oder 100 Ampere, das ist gar nicht so sehr viel Leistung, ne? Oh, ja, Hat jetzt hier noch was gefunkt? Nee. Ach ja, ja. <lacht> <lacht> no. nee, ja ist ja kurzschluss ja, ja, getrieben. Ist ja, kurz getrennt, ist ja kurz ne? So, wenn jemand mal wieder so nett wäre, Volt 6 Wechselspannung. So, andere Richtung. Genau. Ne? So. Und von alleine läuft nichts. Ne? Wenn ich jetzt hier noch ein bisschen, bisschen Alkohol reinkippe, läuft er noch besser. Ja, mhm. ne? weil, weil dann wird er leichtgängiger. Ah. Ne? Ganz einfach. Und dann läuft, ist der Reibung weniger Und dann, dann läuft alles er. Er schon sehr. Ja gut, jetzt ist er noch ein bisschen besser ne? durch die Reibung. Ich habe schon schlechtere Kugellager gehört. Mm. Ja, die neuen gehen nicht gut, weil da ist ja Fett drin. Wir müssen rein, die erst die einlaufen. Na, äh, nö, nö, das ich habe das Fett rausgemacht. Ha? Ne? Ich habe die ähm, gekocht. Ne? Da läuft das Fett raus. Mhm. So. Und dann habe ich ähm, äh, Paraffin rein. Mhm. Ganz leichtgängiges. Ganz leicht äh, ist und, und dann geht die wirklich gut. Ne? Mhm.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 äh, wieder ein, ein, äh, äh, eine Verbindung entsteht. Das willst du aber auch ah, nicht. Deswegen okay. lieber eine, eine sehr, sehr kleine Spannung, damit das... Äh, ja, da ist doch bei 48 Volt. Gibt es da schon? Nein, eine kleine Spannung muss. Ach du Achso, also, äh, 6 Volt dann. Ne? Ja, hm, 6 Volt. Gut, okay. 3 Volt. Wenn du hm. nur eine Achse hast und, und äh, eine gute Verbindung, dann reichen 3 Volt oder sowas. Es geht hier um den, den Strom, nicht um die Spannung. Mhm. Ne? So wie bei der N-Maschine so zum Beispiel. Ne? Dass die, dass die, ansonsten müssen die getrennt sein, ich habe ein Stück Holz da reingefahren, dass die der da Achse halten. Mhm. Ne? Und dann äh, zwei Kugellager nur außen übers das Kupfer miteinander verbunden ja. und innen ja. über genau. die Welle. Ne?